Ja, wir bieten hier in Twistring für Menschen mit äh, einer seelischen Behinderung ähm verschiedene Angebote an. Unter anderem haben wir hier in twistring in der Bahnhofstraße äh, die Kontaktstelle. Ähm, des Weiteren haben wir das ambulant betreute Wohnen. Ab sofort sind wir äh, in twistring mit der Tagesstätte vertreten. Für die Klienten im ambulant betreuten Wohnen hat sich ähm, durch die äh, Corona-bedingten Einschränkungen auch etwas verändert. Die Kollegen treffen sich mit den äh, Klienten in ihren Wohnungen bzw. Außerhalb zu Spaziergängen oder bei anderen Aktivitäten. Grundsätzlich war es schon so, dass, wir, äh, dass die Menschen damit ganz gut, ganz gut klargekommen sind zu Anfang. Aber dazu auch äh, interessanterweise einen Artikel einer, einer Psychologin gelesen, die darauf eben anspielt, dass. Menschen, die in einer psychischen Krise, zum Beispiel in einer Depression auch sind, und sich zurückziehen, äh, in der Zeit gemerkt haben oder gesehen haben, dass das alle tun, dass da so eine Art äh, Gemeinschaftsgefühl, gemein-, also ja, Gemeinschaftsgefühl quasi war und sie nicht mehr damit alleine waren, dass das quasi im Endeffekt die komplette Gesellschaft betroffen hat, jeden. Also für unsere Klienten, speziell im ambulant betreuten Wohnen, sind wir ähm, telefonisch erreichbar. Die Kollegen machen mit, äh, weiterhin mit, mit äh, den Klienten Kontakte, auch äh, also vor Ort Kontakte, ich sag mal, entweder in ihrer häuslichen Umgebung oder aber in, im, im Umfeld.